Am heutigen Tag möchten wir über das Beurteilen sprechen. Uns ist da direkt etwas aus unserem eigenen Alltag in den Sinn gekommen, der sich pandemiebedingt im Moment zwischen Beruf und dem Homeschooling unserer schulpflichtigen Kinder abspielt. Klar gibt es Punkte, die wir am bestehenden staatlichen Schulsystem kritisch sehen. Werden unsere Kinder dort auf das Leben vorbereitet? Lernen sie dort, gemeinschaftlich und solidarisch miteinander zu arbeiten und umzugehen? Trotz mancher Bedenken haben wir in Deutschland das Recht, dass alle Mädchen und Jungen gleichberechtigt eine kostenlose und hochwertige Schulbildung bekommen. Die Bedeutung von Schule wird gerade vielen Eltern bewusst, die im Homeschooling mit ihren Kindern sitzen und dafür zuständig sind, dass die Kinder motiviert und strukturiert an den zur Verfügung gestellten Aufgaben arbeiten. Das führt immer wieder zu Frust und es ist eine tägliche Herausforderung, die eigene Arbeit und das Homeschooling unter einen Hut zu bekommen. Da ist es leicht, über die Schulschließung zu schimpfen oder über die Art der Bereitstellung von Arbeitsmaterialien für die Kinder. Aber auch die Perspektive der Kinder lohnt sich anzuschauen. Diese merkwürdige Zeit, in der sie allein daheim am Tisch sitzen, zeigt auf, wie viel mehr Spaß Lernen in der Gemeinschaft macht. Ihnen wird bewusst, dass etwas fehlt. Die Freunde und die Lehrerinnen und Lehrer, die Ihnen mit viel Geduld die Aufgaben erklären. Kinder erfahren gerade jetzt, wie wichtig Schule als Lernort neben dem Zuhause ist. Deutschland hat sich mit Blick auf das UN-Nachhaltigkeitsziel 4 Hochwertige Bildung verpflichtet, neben der inhaltlich formalen Bildung geschlechtsspezifische Ungleichheiten zu beseitigen und allen Kindern unabhängig ihrer Herkunft, ihrer Fähigkeiten, ihrer Sprache, Religion und ihren Lebensverhältnissen einen gleichberechtigten Zugang zu allen Bildungs- und Ausbildungsebenen zu ermöglichen. Alle Kinder sollen eine sichere, gewaltfreie, inklusive und effektive Lernumgebung vorfinden. Bemühen wir uns doch, dies in unseren eigenen vier Wänden umzusetzen. Die Schule ist nach wie vor da. Lernen und Bildung finden statt, wenn auch anders. Die Lehrerinnen und Lehrer machen sich Gedanken, bereiten Arbeitsblätter vor und suchen nach Möglichkeiten des Kontaktes. Können wir dem Ganzen etwas Positives abgewinnen? Wir denken ja. Zum einen können wir sehr dankbar sein, diese selbstverständliche Schulbildung unserer Kinder hier in Deutschland zu bekommen. Zum anderen können die Kinder auch etwas Wichtiges mitnehmen, die Gelegenheit an der aktuellen Herausforderung zu wachsen. Auch wenn vielleicht nicht der gesamte Schulstoff inhaltlich abgearbeitet werden kann, so lernen sie jedoch mehr Eigenständigkeit und selbstgesteuerte Strukturierung. Kann es uns gelingen, dies als schätzen zu lernen? Sollten wir in dieser aktuellen Situation nicht etwas entspannter sein, vielleicht geduldiger, etwas zufriedener, die Chancen sehen, weniger urteilen und rechten, dafür mehr darüber reden, was wir gut finden. Alle geben aktuell ihr Bestes, die Schulen, die Eltern und vor allem die Kinder. Nehmen wir den Druck raus und akzeptieren die momentane Situation als wichtige Lernerfahrung und auch dass Spielen und Lernen in der Gemeinschaft ein hohes Gut sind, für das wir sehr dankbar sein können. In diesem Sinne, bleiben Sie entspannt und gesund.